Leute, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video auf diesem Kanal. Und heute gibt es mal, oder geht es mal eher gesagt, um Spielzeug von Computerspielen. Also, es ist, ja, wie soll ich es nennen? Einfach Computerspiele, die so berühmt geworden sind, dass sogar Spielzeug von ihnen gemacht wurden. Ja, Leute, wer kennt es nicht? Fortnite, jeder hat sicher schon mal davon gehört. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich frage euch jetzt mal, was hat Nerf und Fortnite, was machen Nerf und Fortnite zusammen? Genau, das hier: Eine Mini-Tactical Shotgun. Ich habe sie mir gekauft, hier oben steht sogar noch der Preis 10,99. Ich würde sagen, ich mache sie mal auf. Leute, da haben wir das Ding hier. Sehr schön. Sieht fast aus zum Spiel, ist aber halt sau klein, wenn ihr hier meine Hand seht. Sau klein. Mal kurz den Schuss testen. Okay, auf jeden Fall hat sie einen Schuss drauf. Der Karton hat jetzt eine kleine, eine kleine Delle. Ich finde sie sau cool. Der Preis ist auch ganz gut. Sie ist halt etwas zu klein. Es gibt auch größere, aber in dem Laden gab es halt nur kleine. Wir haben ja auch Elite Darts. Ich weiß nicht, ja, ich kenne mich jetzt mit Nerfs nicht so gut aus, aber ich glaube ähm, Elite Darts sind irgendwie sau gute Nerfs. Ja, ich gehe jetzt mal ein Risiko ein. Ich zwar steht hinten auf der Packung, nicht mit Fake-Dart-Pfeilen verwenden. Und zwar werden wir das jetzt austesten. Denn hier haben wir wieder das. Ich lade sie. Und funktioniert halt genauso wie normal. Das steht wahrscheinlich drauf, damit dann es nicht kopieren kann oder so. Ja, Ich würde sagen, wir kommen einfach zum nächsten Ein ähnliches Spiel wie Fortnite, das schon länger auf dem Markt war. Ja, Overwatch. Und zwar davon kommt jetzt meine Spezialität, denn es gibt einfach mal Lego Overwatch. Ich habe es mir gekauft. Das hier kostet jetzt 30 oder 40 Euro. Ich glaube 40. Hier haben wir das Set. Ich habe es schon aufgebaut. Im Hintergrund habt ihr es vielleicht schon gesehen, als ich gerade diese Nerf-Zing hier vorgestellt habe. Auf jeden Fall haben wir hier diesen einen Soldier 76. Ich habe sogar meinen Kurzfilm gesehen. Da hat er irgendwie so, so Schlägertypen, er hat es halt Schlägertypen zusammengeschlagen oder so. Mit seiner Pist ja, nee, nicht mit seiner Pistole, er hat sie zusammengeschossen. Und irgendwie hat, er ist dann irgendeine Bombe gekommen und er hat dann irgendwie ein Mädchen so weg aus der Bombe gemacht und diesen dann mit diesem komischen Auto hier weggefahren. Ich kann es vielleicht hier, falls ich's nicht vergesse, äh, verzeiht mir, wenn ich's vergesse, ich kann es euch hier oben irgendwo da. Kommt, würde jetzt so ein Ding rauskommen und so weiß wo das Video dann eingeblendet ist oder unten in der Videobeschreibung. Ich, da könnt ihr das Video dann sehen. Dann haben wir hier oben, den habe ich hier noch versteckt, so ein Cowboy. Da gibt es auch einen Kurzfilm, aber den habe ich nicht ganz gesehen. Da gibt es irgendwie so eine Banditin, die so irgendwie Sachen klaut und dann kommt er und macht die alle fertig, diese Banditenbande. Ich spiele zwar kein Overwatch, aber trotzdem weiß ich genau, wer dieser Typ hier ist. Ich glaube, den hat jeder von euch schon mal ins Blickfeld bekommen. Das ist nämlich der Reaper. Und der ist ein echtes Meisterstück. Die Pistolen passen perfekt. Das ist echt so gut detailliert. Der Mantel ist auch besonders. Der Mantel ist auch besonders, weil der so Schulterteile hat, wo der solche Schulter... So ein Schulterschutz halt. Dann, ja, wie gesagt, das waren die Figuren. Dazu haben wir auch vorhin schon erwähnt ein Auto. Bei diesem Auto ist das Besondere nämlich, dass es aussieht, als würde es schweben, aber es schwebt gar nicht. Denn es hat hier unten so Reifen. Man ist der Bildschirm voll hell geworden. So so Reifen und die Reifen kann halt hier über den Boden fahren und durch diese Turbinen da unten sieht es halt ein bisschen aus, als würde es schweben. Gerade sieht man es aus der Kameraperspektive. Ja, der Hintergrund hier hinten backt gerade. Ja, und, ja, so, ja, also es sieht von der Seite besser aus. Kommen wir nun zu dem großen Prachtstück, oder ich weiß nicht, ob man es Prachtstück nennen kann. Auf jeden Fall haben wir hier dieses Haus. Und das passt sogar zu diesem einen Film, wo der Typ hier dabei war. Es ist sau cool Es ist super für Filmkulissen auch. Es ist halt nur sehr eintönig. Es hat ja außen nur so eine... Also, es ist sehr dünn, das Haus. Aber man kann ja sogar die Rollläden hochmachen, so. Oder also das sind halt solche Klappen. Hier steht noch eine Kerze. Ja, auf jeden Fall haben wir hier unten noch eine Girlande. Mit einem Obstmarkt dran. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon grob mit dem Set. So, Leute, das war es jetzt mit dem Spielzeug von Computerspielen Overwatch und Fortnite. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt auch gleich eine Runde Fortnite zocken mit ein paar Freunden. Und ich muss sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Oder, ja natürlich, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das auf jeden Fall jetzt. Denn in 3, 2, 1 Sekunden mache ich weiter mit dem Video. Äh, ja, eigentlich nicht weiter, weil es ist vorbei. Ähm, wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann schreibt Hashtag... Fallerspiel-Spielzeug in die Kommentare, falls ihr das... Ich, ich blende euch einfach da ein, falls ihr das nicht wisst, wie man das schreibt. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ja, ich habe es euch gesagt, dass ihr ein Like da, sah, da lassen sollt. Und ja, ciao, bis zum nächsten Video.